Dann war er mal ein Lausbuch, äh, ja, der nicht aufhören wollte zu wachsen. Wir haben ihm dann sehr viel Zeit gelassen, aufgrund der Größe. Und er kam dann zu einer jungen Reiterin, Hohenwald, die ihn vorgestellt hat. Und das Potenzial, was dieses Pferd hat, wurde relativ früh erkannt. Und scherzweise hat man gesagt, der kann ja Traum wie Totten lassen das Ende vom Lied, äh, es wurde immer der Trab gezeigt und immer vorwärts geritten und wie ich behaupte oder sage scherzhaft immer ins Loch, selbe Loch gestochen, sodass das Pferd mit der Zeit keine Lust mehr hatte und anfing zu steigen. Ich habe dann das Pferd zu einem äh, Ausbilder gebracht, einem anderen Ausbilder, der das Pferd äh, schnell korrigiert hat. Und dann hat dann auch keine Feinereien mehr gemacht, sondern ist vernünftig gegangen. Ich habe das Pferd dann wieder zu der jungen Reiterin gebracht. Da stieg das Pferd wieder. Dann habe ich gesagt, jo, jetzt habe ich genug. Ich bringe das Pferd damals vermittelt von Herrn Lauster zu der Familie Lindner. Und äh, die Familie Lindner hat also auch nach anfänglichen Schwierigkeiten, der hat also zwei-, dreimal ist er gestiegen und hat gebuckelt. Aber die anne hat das so toll gemeistert, er hat es dann gelassen und ist ja heute ein Pferd, was man sich vom Temperament her nicht besser wünschen kann. Wenn man äh, die Erfolge von Sandfeier sieht, dann muss man überrascht sein als Züchterin. Ich kann das beste Blut zusammenbringen und es wird nichts heraus und ab und zu hat man mal Glück und das Glück hatte ich bei Sandfeier. Und ich habe ein noch größeres oder genauso großes Glück, dass ich eine sehr feinfühlige, einfühlsame Reiterin gefunden habe, die Ann-Kathrin Lindner. Eltern, die mit Pferden umgehen können, Pferdeverstand haben und last not least einen Trainer, der auch dieses Pferd gefördert hat und es verstanden hat, immer bei Laune zu halten.